Das ist Anna aus Deutschland. Der Flüchtling. Sie kommt jetzt mit uns in Klaas. Herzlich willkommen, Anna. Ich habe so Angst, manchmal, Papa im Moment... Ja, bevor denn? Und vor dem Einstücker. Das ist ja nichts ausverschließend zu sein. Doch, aber ich finde es auch ganz interessant. Ihr Juden müsst doch die Besten sein, oder? Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben Ihre Sachen abgeholt. Kannst du dich an Professor Teitelbaum erinnern? Und da haben sie ihn in einen Hundezwinger gesperrt und ihm eine Eisenkette angelegt. Wissen Sie, man geht nicht zum Vergnügen ins Exil. Du liebst das Land, in dem du Kind warst. Du liebst die Menschen, du liebst die Sprache. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, die Mama hat geweint. Du bist eine sehr dramatische kleine Person. Da brennt ein warmes kleines Licht in deinem Herz, Anna. Schütze es. Lass nicht zu, dass es von irgendjemand oder irgendwas gelöscht wird. Blöd, dass ich den Hund mitgenommen habe. Ich vermiss mein